Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert und Schild. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben nur den Kampf geschafft, also wirklich nicht viel. Aber in dieser Folge habe ich vor, viel, viel mehr zu schaffen. Pff. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Maike? Ja, was war das? Oh nein, das Tor ist offen und das Wolli verschwunden. Hm, ob das einen Zusammenhang hat? Hm, soll ich da 1 plus 1 zusammenrechnen? Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass das dass eng gerannt hat. Oh, nein, echt? So ein Mist, das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal ins ernsthafte, in ernsthafte, ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Nicht ehrenhafte, nein. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaut haben. Was machen wir jetzt, Michael? Was fragst du mich? <lacht> das ist echt knifflig. Ich habe auch keine Lust, später einen auf den Deckel zu kriegen. Aber wer weiß, was mit dem armen Pokémon passiert, wenn wir es dort allein lassen? Da hilft nur eins. Augen zu und durch. Komm, Maike. Jetzt wird ange angeklotzt. Okay. Aber ich muss noch Mama zu Bescheid sagen. Mami. Der Schlummerwald ist hier drüben, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. so wir nach Wolli. Ja, okay, ich wollte meine Mutter nur Bescheid sagen. Ich komme. Na los, Mikey, wir müssen ihm am Pokémon helfen. Ja, komm doch mit! Oh. oh. Schlummerwald. Oh, das sieht so episch aus. Die Wolken, die die, die Bäume sind ganz okay. Nee, ist nicht so geil. Ich könnte man mit Ocarina of Time vergleichen, oder was? Hallo, Wolli, hallo. Mist, wo ist es bloß hin? Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Oh, Schnee. Warte, Gras. Ich kann nicht widerstehen, ich muss das Gras. Okay, wir rauchen aber nicht. Was, was, was? Ein, ein... Ein raffel den, der, den, den, Das sieht ganz nice aus. Echt? Das sieht echt ganz nice aus. Ich spuck dich mal an. Krass, er lebt noch. Aua, Tickel mich doch nicht an, so. Das tut weh. Ich gebe jetzt einen Klatscher, ein Klapser auf den Po. Bist so hot. Aber das ist männlich. Das ist nicht gay. Egal, passt. Nee, nee, egal, <lacht> Juhu. Okay, schnell durch, schnell durch. Okay, hey, hey, hey, hey, wo ist es? Geht es einem Demion gut? Komm, ich mach schnell wieder fit. Okay, das war jetzt irgendwie unnötig. So, das war's schon. Weiter geht's. Okay, okay. Ich finde das Bild, dass man nur rennen kann und nicht normal gehen kann. Das nervt mich. Ich will mal B gedrückt halten, damit ich rennen kann oder sowas. Oh Leute, wie cool das aussieht! Ein Mikro. Das sieht ja richtig cool aus. Yo! Yo, Bro, ich geb dir mal einen Klapser. Was geht? High five. Pixar? Äh, nein? Oh. Noch ein Klapser. Dun, dun, dun. Hm, hm, hm. Und level up? Natürlich nicht. Warum kriegen wir jetzt so wenig? Und vorher so viel? Das macht mir gar keinen Sinn. Egal. Hier irgendwas? Verstecktes Item oder warum kommen wir hier hin? Egal. Gibt es noch ein eins? Egal, lass was. Hey, Hopp. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Ich glaube schon. Tigger. Bist du es, Wolli? Nee. Nur ein weiteres Raffel. Raffel, raffel, laffel. Aber diesmal weiblich. Gib mir mal, mal einen Klapser. Die Musik ist echt nicht schlecht. Nur bisher hatte ich bis auf diesen Track noch nichts, wo ich wirklich mitgesungen habe. Das ist so ein wenig enttäuschend. Kann aber auch gut daran liegen, dass ich den Sound erstmal leise gestellt habe, weil sonst hört man das doppelt alles und das will ich nicht. Hörst so den Kacke an? würde mit im Hintergrund noch leicht dieses als ganze so hören. Aber ich versuche so viel wie möglich zuzuhören. Und so, ja. Schnell weg, schnell weg. noch irgendwas? Nein, egal, lass uns. Volli! Beeilung, Maike. Ich mache mir riesige Sorgen um Volley. Ich auch. Das arme Volley. Volley. So, hier noch kurzer Test. Die Bäume. Sind die N64-Bäume? Hmm. Kann ich jetzt gerade nicht wirklich sagen. Vielleicht bei einem anderen Ort kann man es besser erkennen. Hier ist das so Nebel nicht. Oh, wo gehen wir hin? Ich sehe nichts mehr. <lacht> Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald wird uns hier raus ekeln. Uh. Pa -pa -pa Pass auf, ich komm da. Ist was? <lacht> uh. Uh. <lacht> Das hieß Summer Center, oder? Hieß es Summer Center? Das ist das Legia auf dem Cover. Oh mein Gott. Ich spuck dich an. Was? Was? Was? Der Angriff zeigt keine Wirkung? Betrachtet euch eingehend. Was zum dieser Attacke Aber wirklich wirkungslos? Was? Flieht! ich Ich kann nicht fliehen. Aus unerklärlichen Gründen kannst du gerade nicht fliehen. Ach so, natürlich. Ich heule einfach. Dein griffst hat keinerlei Wirkung. Uff, oh, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Maike? Nein, ich hab Angst. Ich kann nicht fliehen. Warum nicht? Hält mich irgendjemand fest, oder was? Aquaknarre. Das bringt nichts. Ich, ich sehe fast gar nichts mehr. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Alles weiß. Ich sehe überhaupt nichts. Ich seh irgendwas. Wow! Wo bin ich? Was war das? Äh. Hopp, Maike! Delian, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht wichtig. Und auch nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht, da musste ich euch einfach suchen gehen. Ihr habt mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Äh, da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hat sich im Wald verlaufen, wir wollten es retten, das ist überhaupt immer hier. Hm. Wolli! Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war. Ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Äh, ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus und wir kriegen keinen Ärger, oder? Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos. Aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut, ne? Moment. Welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten keine Wirkung. Es war, als würde alles durch durchgehen. Die Attacken sind durchs durch es durchgegangen. Hm. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war es nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch in den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages das Geheimnis des Waldes zu lüften, aber jetzt solltet ihr erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Dylan hat uns zwar keine hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir diese das dieses Abenteuer absolut wert. <lacht> das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp! wir sind wir eigentlich zehn 11 12. Bevor wir nach Brassberry gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Ja wollte ich ja. Nicht, dass du zu Hause nur er bekommst. Eine standpauke pro Tag reicht dicke. Yep. Seltsamer Name für eine Anfang wie ich finde. Aber okay. Häuschen 2. Mach Mama! Hey, was geht? Okay. Mama. Oh. Mem. Oh, das ist ja mal ein süßes Memion. Ihr wollt nach Brasbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Dylan hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meine große Tochter. Kauft dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Memion. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Mem? Und du, Memion, pass mir gut auf meine Maike auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendetwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Epic! Jo, Memion, was geht? Oh, Geheimgeschenk? Was ist das? Was ist denn das? Achso. Ah! Aha! Ach stimmt! Es gab ja bei dieser... Mh, als ich pokémon Schild gekauft habe, da war in der Packung so ein Download-Code für ein besonderes Mauzi, was Seiner merken konnte. Wollt ihr, dass ich das mal hier reinpacke? Wenn ja, dann schreibt es mir mal gerne rein. Ich wollte es eigentlich nicht ins Team nehmen. Aber vielleicht ist einfach so zu zeigen. Was weiß ich. Ja, die Karte können wir uns noch kurz anschauen. Was? Rottom? Wieder Rotom, wieso? Was hat Nintendo mit Rotom? Ja, das ist jetzt unser neue Pokédex. Wir brauchen das nicht als Pokémon. Okay, hier ist der Wald. Und hier geht's noch. Oh, schaut euch mal an. Oh Gott, wie viel! Okay, Spoiler, lassen wir es lieber. <lacht> Machen wir weiter. Ich wollte eigentlich so ein Camp aufsetzen, aber das können wir wahrscheinlich später. Alles gut. Dann auf dieser Abenteuer. Juhu! Dun, dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Guten Tag. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Hoplo trainieren. Wir treffen uns an am Pokémon-Abo, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Okay. Kann ich auch ins hohe Gras gehen? Oder sind. Oh lol. Jo, was geht? Pass auf, dass die Schlammwolle nicht aufwächst. Hallo! Ah. Warte, warte, was? Nix? Wo, wo habe ich jetzt Pokebälle oder habe ich irgendwas verlesen? Micro, es sieht cool aus, aber es passt leider nicht zu dem Team, was ich mir vorgestellt habe in diesem Spiel. Sorry Mann, vielleicht ein Schild war es okay? Äh Schwert. Ich nehme es ein Schwert vielleicht rein. Aber heute nicht. Sorry. Heute bist du nur dafür da, damit ich Erfahrungspunkte bekomme. Wie findet ihr es das eigentlich, dass sie das von sonne mund äh, genommen haben, dass da steht, ob das effektiv ist oder nicht? Wie findet ihr das? Also für jemanden wie mich, der sich das null merken kann mit den ganzen Typen, ist das schon gut. Äh, manche sagen, es ist kacke, weil das nimmt die Schwierigkeit raus, was auch immer. Schaut es mal gerne rein. Hier, ich gebe ein paar Klapser. Komm, weg endlich. Dann, dann, dann. Dann, dann, dann, dann, Bisher finde ich die Grafik aber echt gut. Für ein Pokémon-Spiel richtig gut. Ansonsten, so allgemein Grafik ist ganz okay. Ist ziemlich, ist okay. Ist eine Augenweide schon, aber man sieht schon hin und wieder mal so ein paar Pixel. Ihr wisst, was ich meine. So ein paar schwammige Sachen. Klammergriff ab Level 8. Okay, cool, cool, cool, cool. Jo, was geht? Will ich gegen ihn kämpfen? Er haut ab von mir. Jo, was mit dir? Wir kämpfen mal ein wenig, weil das gehört zu Pokémon dazu. Es ist ein RPG, Leute, okay? Und ich denke, ich mache jede Folge so eine halbe Stunde. Ich denke, das ist okay. Oder? Was meint ihr? Klammergriff, machen wir mal. Gab es das schon mal? Klammergriff? Ich bin mir nicht sicher. Ach, das ist so eine Attacke. Oh. Okay. Äh, ja. ich nehme eh kein Heuler. Heuler wird als erstes rauskommen. Ich bin jemand, ich will lieber Attacken haben, die abgehen und nicht die irgendwas schwächt. Und wenn das was schwächen soll. wenn ich eine Attacke habe, die schwächt, dann bitte eine, die auch gut schwächt und ich die nur. Weiß ich nicht. Wo ein Punkt schwächt. Keine Ahnung, was geht. Hier... Verdammt. Verdammt. Aber er stirbt. Okay. Kacke, Mann. Ich bin voll angeschlagen. Jetzt nicht in den Kampf gehen das sind die nächsten. Wir kriegen die nicht mal ein, Trank, ein Trankgeschenk. Was soll denn das? Oh Gott, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Pokéball. Dan. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Ein Trank, oh, geil! Volli. Alles oh, so süß. Und ja, Leute. Ihr habt es schon im Publisher gesehen, wir werden Wolli ins Team nehmen. Zumindest fürs erste, weil ich finde Wolli so süß und ich will das einfach in meinem Team haben, meine Fresse. Ah. Was ist das bei mir? LOL Nein! Okay, nevermind! Nee, wir suchen einfach nach einem neuen Level 9. Nice. Wie viel Pech kann man nur haben? Wolli! Sonst das Wolli? Nee, kein Wolli. Wir warten mal bis ein Wolli erscheint. Ich will nämlich ein Wolli haben. Was ist das? Ne, Wolli ist ja richtig äh, flauschig. Ähm, oh Gott. Ein Pokéball. Nehme ich mir mal. Zwei Paraheiler! Juhu! Oh! Paraheiler! Neu! Oh, das ist cool! Das ist cool! Das ist cool, das mag ich. Hi Volley. Ab in meinem Team! Oder warte, wir suchen mal einen nach einem weiblichen Molly. Ich glaube, das wäre guter. Und besser. Ist weiblich. Dann passt. Nur noch Schwächen. Ich hoffe, der Klaps reicht aus. Um es genug zu schwächen, aber nicht um. Äh, wow. Äh, aua. Äh, bitte nicht. Mich töten. Wie viele Klaps muss ich denn geben? Ich will das fangen. Verdammt. Heinigler. Was macht das? Verteidigung. Oh, ja, mach ich Aquaknarre. Mann! Kacke! Mensch, sorry Leute. Aber.. Das war ja nicht extra. Aber ich finde es gut, dass die Pokémon nicht aus dem Grasgebiet gehen. Das war ja in Let's Go so. Das fand ich jetzt nicht ganz so geil. Die spawnen halt im Gras, aber kommen dann... So oh, weißt du, was ich meine? Wolli. Ähm, das 1. Wolli. Wolli, Wolli. ein bisschen, bisschen weiblich. Ich weiß, ich habe schon gerade wenig meine Zeit in der Folge. Aber es ist mir egal. Es ist mein Let's Play. Ich darf machen, was ich will. Lass mich. Und dann ist es männlich. Dann ist es einfach männlich. Nichts gegen männliche Volleys, ne? Aber ich hätte gern weibliches im Team. Okay, lasst mich. Ich habe meine Ansprüche. Ich bin ein Mensch und ein Mensch darf Ansprüche haben. Hab ich recht? Ich finde nur gerade keinen mehr. Doch, da hinten, da hinten. Ganz schnell, ganz schnell, bevor es die Wolli, wolli, wolli. Volley. Du, Daum. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ich finde das Theme. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare rein. Ich gebe eine Aquaknarre und wenn es jetzt stirbt, dann cutte ich. Oh Gott, ich dachte gerade, ich dachte gerade schon. Oh, so cute. Pokéball, los! Cool Animation. Das doch viel länger. Das doch echt viel länger. Nice, Wolli wurde gefangen. Und man kriegt sogar Erfahrung dafür. Zu viel, meiner Meinung nach. Aber Level 10: Wolli. Hatte Wolli passt doch schon als Name. Weiß nicht. Wenn mir irgendwann welche einfallen, dann mache ich das. Dann, durch, dann, dann tue ich es natürlich ändern. Aber momentan fällt mir da nichts ein. Deshalb lasse ich es erstmal so. So, Wolli müssen wir natürlich auch mal ein wenig trainieren. Und man sogar. Das Pokémon. äußerst cool gemacht. Yo. Pokémon bewegen. Zick. Kann man das irgendwie rausholen? Na, ich würde es gerne rausholen. Aus dem Pokéball. Das wäre so geil. Ist das auch ein Glock oder ist das von Delion? Jackers Glock habe ich noch nie gesehen. Okay. Kann man sich hier hinsetzen? Oh. Cool. Äh, ja, gucken wir uns einmal ein wenig um, würde ich sagen. Zumindest hier vorne will ich mal kurz rein. Alle Züge verspäten sich aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten. Du meinst, sie bleiben extra ein wenig länger an der Strecke, damit die wenig Geld bekommen? Cool. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Okay, anscheinend gibt es noch später Orte, die wir erkunden können. Wegen dem Zug, wegen so ein Eisenzug. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt! Was soll uns kommen? Äh... Ach, okay, das ist ein Markt hier. Krass. K.K. Mit dem kann ich reden? Ne, mit dem Lurak. Da fehlt ein K. Mann, wieso kann ich da manchmal nicht durch? Nerv mich. Ach so, war da. Sein Schweifer, okay. Raspberry, diese friedvolle Stadt inmitten der Natur ist das Zuhause des berühmten pokémon Labors. Okay. Na, wir machen, glaube ich, jede Folge 30 Minuten. Ich denke, das ist okay. Der Scherp ist hier. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, Das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor. Auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Okay, Boomer. Äh. Gucken wir mal hier rein. Gut noch. Na, wie geht's so? Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolika? Die findest du in ihrem Haus ganz oben am Ende von Route 2. Magnolika? Hieß sie so? LOL? Hey? Okay. Was ein Name? What a name, ey. Hey, Delion! Du hast hergefunden! Gut gemacht! Als ich zum ersten Mal nach Brasbury musste, äh, Glück Gluck, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich, äh, hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotzen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Glurak. Fühlt sich cool, dass er der das einzige Start in dem Spiel ist. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Vai, vai. Ui, ein Hund. Hallo. Deliom, was für dich denn diesmal hierher? Achso, das war sie. Was für dich denn diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Das ist sie, die Professorin? Äh, hallo, Voldi! Na, mein Kleiner? Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Nein, echt? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo? So stellst du mich vor... Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Da musste ich dir mindestens genauso oft auf der, aus der Patsche helfen wie Voldy. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanja, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text, das ist Michael, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihr ein paar Tipps auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. <lacht> ich, ich zeig dir mal den Weg. Ich lasse nichts alleine hin. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr. Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, weil sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey, Rotom. Hey, was geht? So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Delia natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi! Na sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun, als den Pokédex aus deinem Smart-Rotom zu installieren. Dun-Dun-Dun-Dun-Dun! Pokédex installiert! Ach ja, der Pokedex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Okay. Wie findet ihr, wie, wie findet ihr die von aussehen, so Leute? Nicht schlecht. Können wir uns hier umsehen? Sollen wir was? Ich weiß nicht. Diese Pflanzen werden offensichtlich mit viel Sorgfalt gepflegt, sie gedeihen prächtig. Okay. Über die Wandlung von Pokémon. Pokémon ändern ihre Gestalt nicht nur durch Levelaufstieg, sondern zuweilen auch durch den Einfluss bestimmter Items oder Orte. Man nimmt an, dass ein spezieller Faktor in ihrem Inneren für den Wandel der Gestalt und Persönlichkeit verantwortlich sei. Doch bisher wurde nur kein schlüssiger Beweis für diese Hypothese gefunden. Was ist mit den Evoli-Evolutionen? Das sieht aus wie schwankende Messdaten, die von einem Radar erfasst werden. Okay. Was ist das Dynamax-Phänomen? Dynamax beschreibt das Phänomen, bei dem Pokémon gigantische Ausna Ausmaße annehmen. Es wird nur in Gala und an bestimmten Orten unter spezifischen Bedingungen beobachtet. Okay. Gigantische Größe als Überlebensstrategie. Normalerweise werden Pokémon durch die Entwicklung stärker und auch größer. Sich selbst so groß wie möglich erscheinen zu lassen, stellt eine natürliche Überlegungsstrategie dar. Okay, manchmal drücke ich irgendwie ZLZR, LR aus Versehen, aber das schließt irgendwie das Ganze nicht so geil. Was ist das denn eigentlich? Für Deoxys oder was? <lacht> Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier ja, für dich. Äh, danke. Soll ich das annehmen? Ich, ich sag ja. Das war ein Trank. Setze ihn ein, wenn eines seiner Pokémon Kraftpunkte oder zu kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schildern steht. Das mache ich immer. Ja, yeah, ja. Yeah. Hier auf dem Land gibt es, gibt es, geht es recht ruhig zu. Ist sehr, sehr ruhig auf jeden Fall. Die Großstadt dagegen wird dich umhauen. Wenn du dich auf deinen Reisen fährst, wirf einfach einen Blick auf die Karte. Okay, okay. Hab ich mit euch schon geredet? Delon ist einfach unglaublich stark! Er ist eine richtige Berühmtheit! Ich wollte eigentlich auch Pokémon Trainer werden, wenn ich mehr groß bin. Aber ich finde es voll schwierig, wie Deleon den ganzen Tag nur an Pokémon zu denken. okay. Guten Tag. Sanya hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los! Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team! Aber jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon über und über eif eifrigen Trainern. Wenn ein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon Center auf. Also alle Pokémon Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Die sehen aber jetzt ein wenig hässlicher aus. Beziehungsweise sie passen mehr zu dem Stil vom Spiel, aber ich finde sie ein wenig hässlich. Keine Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, Maike. Okay. Ist das dann Rottom? Warte, was, es gibt mehrere Rottoms? Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Maike? Nee, ich kenne dich schon aus. Nein, da muss ich ja gar nichts erklären. Wenn ihr echt ein Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Maike, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du fertig bist. Dun, dun, dun, dun. Oh, was ist das denn für ein Pokémon? Das sieht aus wie Ohr doch, aber in Süß. Also Ohr doch auch süß, aber das ist auch süß. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Was ist das hier eigentlich? Sei gegrüßt, womit kann ich dir helfen? PC-Boxen. PC-Boxen, du kannst deine Pokémon in den PC-Boxen der verschiedenen Pokémon-Center aufbewahren. Besuche ein beliebiges Pokémon-Center, um Pokémon aus seinen Boxen zu holen. Okay. Bis bald. Schläft er ein, wenn ich gehe? Ja. Guten Tag. Guten Tag, willkommen Pokemon Pokémon Center. Jojo, jo, halt mal kurz. <lacht> Master Facts! Okay, Leute, damit würde ich sagen, wenn es euch in der zweiten Folge gefallen hat, dann freut euch auf jeden Fall auf die dritte Folge. Da werden dann die Sachen richtig abgehen. Hoffe ich mal. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, ist gerne eine positive Bewertung da. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr neu seid. Like da lassen und äh, was auch immer. Haut rein und Leute!